Der Militäreinsatz der NATO in Libyen gestaltet sich zunehmend schwierig. Gestern waren wieder versehentlich Aufständische bombardiert worden, mindestens zehn Menschen wurden getötet. Der britische Befehlshaber lehnte es ab, sich dafür zu entschuldigen. Nach seiner Darstellung hatten die aufständischen Panzer die Armee übernommen, deshalb habe man sie für Regierungstruppen gehalten. NATO-Generalsekretär Rasmussen äußerte sein Bedauern über den Vorfall. War es allein Trauer oder auch Protest? Tausende nahmen an der Beerdigung von vier Anti-Gaddafi-Kämpfern teil, die gestern bei der Stadt Brega durch einen NATO-Angriff starben. Was gestern geschah, war ein sehr unglücklicher Vorfall, erklärte der NATO-Generalsekretär, und ich bedauere zutiefst den Verlust von Menschenleben. Die NATO steckt in einer heiklen Lage. Wie unterscheidet sie Panzer der Gaddafi-Truppe von denen der Gaddafi-Opposition? In Brüssel zeigte sie ein Video über die legale Zerstörung eines Panzers, der ein Wohngebiet bedrohte. Für den Betrachter kaum zu erkennen, für wen und welchen Zweck er eingesetzt war. Ich werde mich nicht für den Vorfall gestern entschuldigen, die Situation am Boden ist unklar und wird es auch bleiben. Außerdem wussten wir bis dahin nicht, dass die Rebellen auch Panzer einsetzen. Panzer waren für die NATO bisher die Waffe des Aggressors. Offenbar fehlt es an Kommunikation zwischen den Rebellen und der NATO. Auf Gaddafis Seite bewegen sich die Kämpfer dagegen immer öfter in leichten Fahrzeugen. Für einen NATO-Piloten schwer auszumachen, wer hier Angreifer und wer Verteidiger ist, hieß es in Brüssel. Also Außerdem benutzen die Gaddafi-Anhänger Menschen als Schutzschilde und stellen ihre Panzer neben Moscheen und Schulen. Mit Luftschlägen ist dieser Krieg nicht zu gewinnen, glaubt man inzwischen bei der NATO. Sie setzt jetzt auf eine Strategie des Zermürbens. Ähnlich war das Bündnis in den 90er Jahren vorgegangen, im Kosovo-Krieg gegen Milosevic. Damals dauerte der Einsatz 77 Tage, in Libyen sind es jetzt 21. Über den Militäreinsatz in Libyen wird jetzt auch in Deutschland neu diskutiert. Die Bundesregierung hatte es abgelehnt, die Bundeswehr daran zu beteiligen. Jetzt erklärte sie sich aber bereit, einen humanitären Einsatz militärisch zu schützen. Dabei geht es um die Sicherung von Lebensmittellieferungen oder um medizinische Hilfe im Rahmen einer EU-Mission. Diese Pläne unterstützen grundsätzlich auch SPD und Grüne. Eigentlich geht es dem Außenminister in dieser Debatte um die weltweite Abrüstung. Doch die Opposition nutzt die Gelegenheit für eine Abrechnung mit Westerwelles Libyen-Politik. Der Außenminister will nämlich doch deutsche Soldaten nach Libyen schicken. Aber nur, um Hilfsaktionen zu schützen für die Bevölkerung. Schlingerkurs höhnt die Opposition. Auf jeden Fall haben sie gesagt, deutsche Soldaten werden an diesem Krieg nicht beteiligt. Aber nun schicken sie deutsche Soldaten hin, und zwar bewaffnete deutsche Soldaten hin. Das ist wirklich ein Widerspruch in sich und nicht akzeptabel. Deutsche Soldaten können nur dann eingesetzt werden, wenn die Vereinten Nationen die EU um Hilfe bitten. Ein solches Mandat muss der Bundestag beschließen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber von einer konsistenten Libyen und einer konsistenten Außenpolitik ist Herr Westerwelle und ist Frau Merkel meilenweit entfernt. Für den Verteidigungsminister ist es selbstverständlich, deutsche Soldaten zum Schutz von Hilfsaktionen zu schicken. Gerade weil wir nicht an Kampfeinsätzen beteiligt sind, sind wir erst recht jetzt aufgerufen, wenn es notwendig sein sollte, humanitäre Hilfe im Einzelfall zu leisten.